Wie sind Sie denn jetzt auf diesen Beruf gekommen? Also auf diesen Beruf bin ich gekommen, schon vor über 40 Jahren, denn ich bin in der DDR geboren und bin Audiologie-Phoniatrie-Assistentin geworden und habe da auch schon Hörgeräte angepasst. Ja, und zur Wende gab es dann entweder angestellt oder sich selbstständig machen und ich habe gewählt, dass ich mich selbstständig mache und bin in das kalte Wasser gesprungen. Ähm, erzählen Sie uns mal genaueres, wie läuft denn bei Ihnen die Ausbildung so ab und so? Ja, wie läuft so eine Ausbildung ab als Hörgeräteakustiker? Ganz einfach. Der junge Mensch kommt in den Ferien mal zu uns, schnuppert bei uns rein und sagt, oh, das gefällt mir, bringt gute Zensoren mit, also im Durchschnitt zwischen zwei und drei, also nicht unbedingt nur Einsen. Wichtig ist, dass er in Physik, Mathe und Biologie gut drauf ist und natürlich kein introvertierter Mensch ist, sondern ein sehr offener Mensch. Wir sind... Dann äh, mit Lübeck verbunden, denn wir haben ein aus, äh, duales Ausbildungssystem und das duale Ausbildungssystem sagt, äh, Praxis ist in Betrieb und die Theorie ist in Lübeck. Das heißt also, da es nur eine Ausbildung für den Hörgeräteakustiker gibt, muss er nach Lübeck für ganz Deutschland und dort ist er dann vier Wochen. Ich habe im August angefangen mit der Ausbildung als Hörgeräteakustikerin und ich bin 19 Jahre alt. Ähm, wie kam sie denn auf den Beruf auf Hörgeräteakustikerin? Ja, meine alte Mittelschule hat halt sehr häufig solche Projekte gemacht mit Berufsfindung und also was, wo wir halt reinschnuppern konnten in sämtlichen Berufsbereichen. Äh, und da habe ich dann auch mal den Beruf Hörakustiker kennengelernt und habe halt dann gedacht, ja, das ist doch schon eigentlich das, was ich machen will und habe mich halt dann weiter informiert, habe dann noch ein Praktikum gemacht, zwei Wochen lang und seitdem sage ich halt, den Beruf will ich machen. Ähm, ja, wie ist es denn so für Sie? Macht das denn auch Spaß? Ja, na klar. Also ich gehe wirklich jeden Tag gern auf Arbeit. Ich freue mich jeden Tag neue Kunden kennenzulernen sozusagen und jeder ist ja individuell. Sie waren ja jetzt auch vor kurzem in Lübeck. Ähm, was, wie war das da für Sie? Was haben Sie Neues gelernt? Wie, wie haben Sie das empfunden? Also ich war ja vier Wochen lang dort und man hat auf jeden Fall mitbekommen, dass auf jeden Fall die Fächer wie Mathe, Physik, Biologie und vor allem Psychologie auch sehr wichtig sind. Ähm, ja, und was haben Sie denn so zu tun? Was sind denn so die typischen, sag ich mal, Aufgaben jetzt für einen Auszubildenden Hörakustiker oder schon für einen richtigen Hörakustiker? Also der Akustiker an sich macht ja die Anpassungen mit den Kunden sozusagen und... Ich als Auszubildende bin auch sehr häufig vorne am Tresen, mache halt die Serviceleistungen, wie zum Beispiel halt Schlauchwechsel oder Reinigung und die Technik, technische Überprüfung. Und, aber ansonsten bin ich halt dann noch häufiger bei so einer Anpassung mit dabei. Also vielen Dank schon mal. Ich bedanke mich sehr für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was können Sie denn zum Abschluss nochmal den anderen ähm, Suchenden Jugendlichen geben, mit auf den Weg geben. Also ich bedanke mich auch und auf jeden Fall kann ich mit auf den Weg geben, wirklich solche Projekte ernst zu nehmen und wirklich zu schauen, ja, was ist das Richtige für mich, wo was spricht mich an, wo sind die Fähigkeiten gefragt, die ich auch gerne selber erledige. Das ist wirklich das, was ich euch auf den Weg geben kann. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier alle da wart, dass wir unseren Beruf darstellen konnten. Ich kann nur sagen, dass unsere Menschen, die uns heute hören, aufmerksam werden, dass sie vielleicht besser hören können. Und ich freue mich, wenn sie gut hören, können sie auch gut verstehen und dann können wir miteinander viel, viel besser uns unterhalten. Und das wäre mein Wunsch, dass die Leute viel, viel zeitiger zu uns kommen. Und wenn ihr uns damit helft, toll. Ich freue mich auf euch.